Wir haben wieder unsere Schreinerei und unsere Schreinerei stellt aus dem Rohstoffholz Fenster her, Fensterrahmen und die Fensterflügel. Und wir wollen jetzt hier mal diesen Zwischenschritt, diesen Pfeil angucken. Wie muss denn ein Unternehmen aufgebaut sein? Welche Bereiche gibt es denn in einem Unternehmen, damit ich eben aus diesem Rohstoff ein Fenster herstellen kann? Das heißt, du kannst anschließend dann die Bereiche eines Unternehmens nennen. Genauso schauen wir uns dann alle Güter an, die irgendwie am Produktionsprozess beteiligt sind. Die kannst du dann auch nennen und dann auch in vier Faktoren gliedern. sieht das Ganze aus? Wir haben den Rohstoff Holz und aus diesem Rohstoff Holz, der wird verarbeitet und bearbeitet durch Maschineneinsatz und durch Arbeitskräfte und am Ende des Produktionsprozesses habe ich meinen fertigen Fensterrahmen. Ich brauche dann noch jemanden, der das Ganze leitet, nämlich die Unternehmensleitung. Der Rohstoff Holz wird angeliefert durch einen Lieferer, wird dann kontrolliert und in ein Eingangslager gestellt. Vom Eingangslager kommt er dann in die Produktionshalle und wird dort weiterverarbeitet. Die Unternehmensleitung braucht natürlich ein Büro oder ein Bürogebäude, genauso wie die Verwaltung. Verwaltung heißt alles, was nicht direkt mit dem Produktionsprozess zu tun hat, wie zum Beispiel die Bearbeitung der Rechnung vom Lieferer, die muss hier kontrolliert werden und dann auch bezahlt werden. Daneben gibt es noch die technische Leitung, die sich darum kümmert, wie sollen diese Fensterrahmen aussehen, wie soll hier konstruiert werden, also vom Material her, von, von der Beschaffenheit und von den Maßen her. Der fertige Fensterrahmen kommt dann in ein Ausgangslager. Von dort aus wird er dann zum Kunden transportiert. Das heißt, wir können die Bereiche eines Unternehmens wie folgt einteilen. Wir haben einmal den Bereich der Beschaffung, das heißt den Einkauf von Rohstoffen. Wir haben den Bereich Fertigung, das heißt die Produktion von den Fensterrahmen. Und wir haben den Absatz bzw. Vertrieb, das heißt den Bereich Verkauf an Kunden. Darunter fällt zum Beispiel die Rechnung an den Kunden schreiben oder auch Werbung machen. So, und eingerahmt wird das Ganze von der Verwaltung, und zwar von der technischen und von der kaufmännischen Leitung. Wenn wir jetzt die gesamten Güter nochmal aufdröseln, und zwar alle Güter, die am Produktionsprozess beteiligt sind, und diese dann einteilen, dann können wir sogenannte Produktionsfaktoren bestimmen, also Faktoren, die für die Produktion nötig sind. Da gehen wir mal von unserem Beispiel wieder aus. Wir stellen Fensterrahmen mit Fensterflügeln her, her und da benötigen wir Werkstoffe. Und wir wissen schon, Hauptbestandteil ist Holz. Das ist unser Rohstoff für unser Fenster. So, und so ein Fenster besteht aber nicht nur aus Holz, sondern auch aus anderen Teilen, aus anderen Werkstoffen. Nehme ich zum Beispiel, ist dieser Fensterrahmen verleimt, da ist Farbe drauf, vielleicht ist Lack drauf, Schraube, Nägel, Beschläge und so weiter. Das sind Nebenbestandteile und die nennen wir Hilfsstoffe. So, und dann gibt es noch Werkstoffe, die sind nicht im Fensterrahmen am Schluss mehr drin, werden aber für den Produktionsprozess benötigt. Also zum Beispiel, ich habe eine Säge, die benötigt Schmieröl, damit die gut läuft. Und das nennen wir dann Betriebsstoff. Also Werkstoff, der nötig ist, aber nicht in das fertige Zeugnis mit eingeht. So, und unser Fensterflügel, der benötigt dann sicherlich noch einen Griff. Diesen Griff, den stellen wir nicht selber her, sondern der wird am Schluss ähm, zunächst eingekauft von einem anderen Unternehmen, von einem fremden Unternehmen und dann einfach montiert. Und das nennen wir dann Fremdbauteil. So, das sind die Werkstoffe gewesen. Dann habe ich in einem Unternehmen noch andere Güter, nämlich Betriebsmittel. Und die teilen wir ein in Betriebsmittel, die ich bewegen kann und welche, die ich nicht bewegen kann. Zu den nicht beweglichen können die Immobilien, das sind die Gebäude und die Grundstücke, die also nicht beweglich sind, die kann ich nicht irgendwohin schaffen von A nach B. Alle anderen Sachen sind beweglich, also zum Beispiel der LKW oder der Gabelstapler oder die Autos, also der gesamte Fuhrpark, Computer, der im Büro steht, Büromöbel, Maschinen und Anlagen, die in der Produktionshalle stehen. Das sind alles Mobilien, das sind bewegliche Güter. So, jetzt brauche ich natürlich in einem Unternehmen noch Menschen, die die gesamte Arbeit machen und diese Arbeitskräfte, die kann ich einteilen, welche die eher leiten, also anleiten die Unternehmensleitung zum Beispiel und welche, die, die die Arbeit dann ausführen, also die Handwerker, die qualifizierten Arbeitskräfte, die dann in der Produktionshalle tätig sind. Ich kann es auch noch einteilen in technisch und kaufmännisch oder ob jemand eher körperlich arbeitet oder eher geistig arbeitet. So, und ein ganz wichtiger Produktionsfaktor, der vierte Produktionsfaktor, ist die Information, die in einem Unternehmen steckt, also das Wissen der Arbeitskräfte, die Qualifikation, die Bildung der Arbeitskräfte. Und die Erfahrung, die Langjährige am besten, die in einem Unternehmen steht.